Umweltsysteme und nachhaltige Entwicklung, kurz UNE genannt, ein reales Labor draußen im Freien, wo wir mit den Studierenden arbeiten. Aber in unserem Fall nicht ein Labor, wie man sich das vorstellt, mit Pipetta und Co. Sondern Leute in einer Region, mit denen wir über mehrere Semester zusammen schaffen. Die Studierenden beginnen mit einer Projektwoche, wo sie die Region durchwandern und erkunden und einen Kurzfilm erstellen über die Region und das den Leuten auch zeigen. In meinem Modul lernen sie nachher partizipativ Ideen entwickeln für eine nachhaltige Entwicklung, gemeinsam mit der regionalen Bevölkerung. Sie müssen den Workshop vorbereiten, durchführen, moderieren, dokumentieren. Für die Berufspraxis lerne ich ähm, extrem viel in diesem Modul. Ich habe das Gefühl, eben weniger Fachwissen und dafür mehr ähm, wirklich Anwendungsorientiertes Zeug. Also wie hole ich Leute ab im Veränderungsprozess? Und ich glaube, das hilft mir dann später extrem, weil ich dann schon ja, konkrete erfahren kann im Anwenden von Methoden. Im nächsten Modul werden Sie dann von der Idee zum Umsetzungskonzept die Projekt weiterentwickeln und andererseits aber auch lernen, wie eine Region langfristig den Prozess aufrechterhalten kann, auch über die Projekt aus, damit es weiter und weiter geht in nachhaltige Entwicklung. Wir haben eigentlich wirklich eine reale Gemeinde mit den Menschen mit den Problemen und den Herausforderungen, wo sie damit konfrontiert sind, zu tun hatten. und haben eigentlich so nicht nur die theoretischen Sachen gelernt im Unterricht, sondern eben auch, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für so eine Veranstaltung zu organisieren oder mit einheimischen zusammenzuarbeiten. Und das habe ich gefunden, das hat mir sehr viel gebracht. Die Studierenden, die haben sehr viel Interesse gebracht und das Gefühl, es war wirklich ehrlich und ein grosses Interesse am Tal und an der Entwicklung. Und das war ist, ist sehr gut in Zusammenarbeit. Gewesen. Und vor allem auch der Blick von außen aufs Tal der ist für uns sehr wertvoll. Wenn äh, Entwicklung nicht aus der Bevölkerung selbst rauskommt, wird sie nie so mitgetragen. Und Nachhaltigkeit muss von allen getragen werden. Das ist von der, von der Gesellschaft, von der Politik, von der Wirtschaft wirklich durchwegs. Und es ist eben ganz wichtig, dass wirklich die Individuen stehen. Und wenn sie das selber mitentwickeln können, von Anfang an, ist natürlich die Beteiligung oder die Motivation viel, viel größer, um auch Sachen wirklich zu umzusetzen. Sehr schön ist es, dass bei den Schlusspräsentationen sehr, sehr viele Leute gekommen sind. Wir würden uns eigentlich wünschen, dass wir bei der Gemeindeversammlung auch so viele Leute haben. Es sind verschiedene Projekte daraus entstanden, mit Bike, mit Social Media, ein Dorffest ist geplant, mit Obstbäumen ist etwas geplant. Und es ist auch entstanden, dass wir eine Stelle haben können, anbieten für eine Studentin von der ZHW. Die Leute haben wirklich mitgemacht. Ich habe gelernt, dass es irgendwie für die Zukunft immer Leute braucht, die miteinander Vision teilen und auch ein Engagement eingehen. Und das habe ich da sehr schön erleben können. Und ich denke, das motiviert mich auch für künftige Projekte, die in meinem Berufsalltag irgendwann auf mich zukommen, um einfach optimistisch zu sein und irgendwie zu finden, ja, das packen wir zusammen an.